dazu gebracht hat, mich dafür zu interessieren, war, dass ähm, ich bin nun mal Christ bin und ähm, ich finde auch andere Traditionen, Religionen gut. Es ist vieles dabei, aber ich bin Christ. Ich kann das nicht äh, und will das auch nicht ändern.